Wenn wir uns einen Modelkurs anschauen, können wir eine ziemlich klare Struktur erkennen. In der Mitte sind die sogenannten Inhalten und links und rechts manchmal die sogenannten Blöcke. Der mittlere Teil ist der aktive Teil in Model. Hier lade ich mal meine Materialien hoch und die Studierenden können ihre Aktivitäten erledigen. Während die Inhalte der mittleren Bereiche Sache der Kursleiterinnen ist, und zusammen mit den Studenten sozusagen gestaltet wird, die Blöcken werden vom Moodle automatisch gestaltet. Und zwar anhand von Informationen, die im Kurs sind. Und zwar zum Beispiel die aktuellen Termine, folgen den Kalender, die Fortschrittsbalken, folgen die Abschlussverfolgung, falls das im Kurs aktiviert ist. Das bedeutet, wir können entscheiden, welche Blöcke Moodle zeigen soll, aber über den Inhalt bestimmt tendenziell Moodle. Wie können wir neue Blöcke hinzufügen? Indem wir natürlich auf Bearbeiten, Einschalten klicken. Dann scrollen wir ganz nach unten. Bis wir der Block, Block hinzufügen finden, und hier sind alle möglichen Blöcke aufgelistet und die sind wirklich viele. Wenn wir im Bearbeiten einschalten sind, haben wir die Möglichkeit, auch alte Blöcke zu konfigurieren. Konfigurieren heißt zu sagen, wo die Blöcke zu sehen sind und welche Priorität sie haben müssen. Ob sie als erste erscheinen müssen, ob sie ganz unten sein sollten und so weiter.